Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das soll Jesus gesagt haben, als immer deutlicher wurde, dass für ihn selbst nun Tod und Leiden anstehen. Ich soll leben. Das ist meine Aufgabe. Freude haben, Fehler machen, auf die Welt zu gehen. Meist tue ich das aber nicht, sondern ich beherrsche mich. Und wer sich beherrscht, der übt Herrschaft über sich selbst aus. Er nimmt sich zurück und gibt den anderen Raum. Das ist ein großes Geschenk an diese anderen. Ich will sie nicht kränken. Also behalte ich meine Empörung, meinen Groll und meine Traurigkeit und lasse sie nicht heraus. Das giftige Gefühl bleibt in mir und beißt mich von innen. Statt der anderen kränkt es nun mich und davon werden Menschen krank. Ein Krebspatient hat mir gesagt, meine Krankheit, das sind tausend ungeweinte Tränen. Verkneifen Sie sich Ihr Leben also nicht, weinen Sie und lachen Sie und beherrschen Sie sich nicht, schon gar nicht mit Gewalt. Keine Herrschaft kann gut sein, die auf Gewalt aufbaut. Das ist ein Dilemma. Entweder beherrsche ich mein Gefühl und schade mir selbst oder ich lasse es heraus und schade dem anderen. Ich kann nicht nur ein bisschen verzweifelt oder zornig sein. Wenn ich zweifle und verzweifle, dann bin ich verzweifelt. Und wenn ich zürne, dann bin ich zornig. Und nun? Jetzt brauche ich einen von Ihnen. Jemanden, der oder die mir erlaubt, zu zürnen und verzweifelt zu sein und mir sagt, dass ich leben soll. Wer richtig gut ist im christlichen Glauben, der findet diesen anderen wahrscheinlich in Jesus oder Gott. Für die meisten von uns sind es aber einfach wir, sie und ich. Jemand lächelt mich an und meine Verzweiflung wird ein bisschen kleiner. Eine andere grüßt mich, obwohl ich nur geknurrt habe, als sie kam und mein Zorn nimmt ab. Solche kleinen Dinge wirken Wunder. Oder sie gehen daneben. Vielleicht finde ich das Lächeln des anderen gerade ganz blöd und rege mich noch mehr auf dann war es eben ein Versuch. Leben ist immer versuchen und sich irren und immer wieder versuchen und nicht aufgeben. Das ist unsere Aufgabe. Und das hat Christus auch gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben.